so kommt ihr zurück über die Hügel mit dem Wehklagen von Serpentilio und dem leichten Singsang von Mendarion bis ihr dann äh, ja, irgendwo zwischen dem Henkerberg auf die verschiedenen Tavernen blickt und den mittlerweile geschlossenen Burghof. Die äh, Kerkeranlage wurde wohl heruntergefahren bzw. das schwere Tor und äh, ein Einlass wird wohl Ondine zurzeit nicht durchführen, da sie selbst nach Schätzen sucht. So, wo gehen wir jetzt was trinken? So erinnert sich noch irgendjemand an den Namen von diesem Bastard. Okay, ich hab's nicht als Einziger vergessen. Sehr beruhigend, lass uns einfach in irgendeine Taverne gehen und ein bisschen rumfragen. So ruhig. Ich, ich würde sagen, wir gehen in in, in, in... in Chor. Da, die Taverne. Die drei Schwerter, das klingt doch äh, sehr verlockend. <lacht> nee, nee, Baron Nestor, zum Humpen oder Fette Beute. Ja, dann fette Beute. Achso, und Seeschlangen gibt es auch noch. Ja, ähm, ihr könnt in die fette Beute eintreten. Ähm, da liegen wohl auch mal wieder zwei Leute, die durch das Fenster geworfen worden sind und schlafen einfach in Rausch aus. Auch wenn dann irgendwelche äh, Scherben von, von Tonkrügen oder so sich sicherlich in ihren Rücken gebohrt haben. Und eine dicke, fette Platzwunde an ihrem Kopf existiert, die so ein bisschen sapschig, äh, ja, schwärzlich verfärbt da vor sich hin existiert. Und äh, wenn ihr dann hineinkommt, könnt ihr sehen, wie da trotz der Tageszeit äh, sicherlich 20 Leute ähm, sitzen und äh, ja, Karten spielen oder aber äh, Wetttrinken veranstalten. Hinter dem Tresen steht ähm, eine kleinwüchsige Person. Zunächst dachtet ihr, es ist irgendwie ein Zwerg, aber der Bart fehlt und ein Gräum ist es auch nicht. Es ist einfach nur eine kleinwüchsige Person, äh, die euch irgendwie aus viel zu großen Augen anstiert. Wollt ihr jetzt noch was trinken, oder wie? Naja, also ja. Dann kommt uh. ran. Ja, du siehst wohl, wie ihr Bier aus einer großen Karaffe eingießt, ähm, wenig Schaum und schiebt euch dann eins, zwei, drei, drei Becher rüber. Ich hätte gern Fährdocker. Ja, ja, ist das. Das ist Fairdocker. Kann ich kann kennen? Menschenkenntnis ja, ich würde Ich würde auch gerne Menschen kennen. Er hat einen Tick überlegt, einen Tick zu lange überlegt. Ah, kritischer es, Erfolg. Es hm. Alternativ Bierkenntnis. Es war mal Fairdocker, aber äh, du weißt nicht, wie lange das jetzt in dieser Karaffe offen stand. Und wie gesagt, es ist kein Schaum drin. Das war, das war mal Fairdocker, ja. Naja. Schmecken wird's nicht. Ich schiebe es unauffällig in Boltax Richtung. Oh, der hat dir gleich zwei Becher gegeben, Boltax. Was, hast du ein Glück? Was hab ich ein Glück? Ach, ja. Ihr seht mir nicht aus nach Seefahrern, zumindest nicht nach Piraten. Aber Ondinei ja. hat schon gesagt, dass ihr hier seid. Ja, äh, hat sie auch schon gesagt, dass wir nach dem einen Mann suchen? Äh, ach so, ja, ja, äh, sie hatte gesagt, dass ihr nach äh, Landslind sucht. Ja, wo ist der denn? Äh, wahrscheinlich nicht hier. Ich würde eine Silbermünze herausnehmen. Wo würde der Mann sich denn wohl aufhalten? Der hat kein Geld. Also wenn er säuft, dann äh, zum Humpen. Oder aber ihr findet ihn in seiner, äh, windschiefen Hütte. Ich hole mal eine zweite Münze heraus und leg sie auf den Tisch. Und wo ist seine so windschiefe Hütte? Äh, ihr geht jetzt von hier aus raus in Richtung Stadt. Folgt dem Weg und äh, kurz bevor ihr die Stadt verlasst, auf der rechten Seite. Die, die, ist, die besteht nur aus Holz und die Tür hängt in den Angeln. Nun, ich vermute mal, der Zustand ist oder nicht wie die andere Hütte. Gibt es ein besonders Merkmal von dieser äh, Ruine? Sie ist besonders schäbig. Ah, er gut, kann sich aber nicht leisten. Es war ausgebrochen, aber er findet hier halt keine Arbeit. Also weder hier in der Stadt noch auf den Schiffen. Warum, Schmäh? Ist der körperlich nicht mehr in der Lage dazu? Genau. Ja, das tut mir leid, Wien. Ich denke, wir werden diese Welt wohl finden. Hoffentlich. Ja, Rabelmi, du hast den Weg gemerkt. Nun ja, ihr war nicht schwer zu merken. Geradeaus und dann kurz zur Stadt, äh, Stadtgrenze rechts irgendwo. Folgt einfach dem Jammern. Wo finden wir diese Kneipe zum Humpen? Äh, oh, zum äh, Humpen ist auf der anderen, äh, auf der anderen Seite, äh, neben dem Henkerberg. Ist dort diese Qualität dieses Bios eh nicht beschaffen wie hier? <lacht> Nein. Besser oder schlechter? Wir sind nur schlechter. <lacht> ja. Ähm, habt ihr noch einmal den Namen von dem Bastard für mich? Landslet. Lunclett. Das, das war mal ein Adliger. Aber den Titel hat er lange verloren. Ja, wer ist denn hier nicht adelig? Das passiert ja jedem. Und damit schiebe ich hier drei Silbermünzen herüber. Es war mir eine Freude mit euch Geschäfte zu machen. <lacht> Also könnt ihr nach draußen treten. Dann, ich äh, würde die drei Bier noch an irgendwelche Leute hier verschenken. Also gerade am oh, So Super. Boltox, ich glaube, du solltest mit dem Mann reden. Der klingt, wie, wie du immer sagst, der klingt nicht so stabil. Du und Zulami müssen, glaube ich, mit dem reden, nicht dass er anfängt zu weinen. Ah, in Ordnung. Der, der klingt Klingchen. sehr weinerlich. Ich habe ihn noch nicht getroffen, aber er klingt sehr weinerlich. Ich habe in letzter Zeit viel mit Serpentilio geredet. Ich denke, das kriege ich also hin. Ich bin bestens vorbereitet. Ja, das glaube ich dir. Und dann äh, gehen wir doch einfach mal äh, die ja. windschiefste Hütte in dieser Stadt. Ja, ich, ich will wenigstens noch beim eben reingucken. Vielleicht sehen wir irgendwen, der hier rumjammert. Ja, ich wenn, ihr, wenn ihr den Humpen reinguckt, das ist quasi auch nur eine Hütte. Da gibt es nicht mal mehr einen Tresen. Ähm, da gibt es ein paar kaputte Stühle und ein paar kaputte Tische. Äh, die sind aber so an die Wand gelehnt, dass man sich da tunlichst nicht draufsetzen äh, sollte. Und es liegen mehrere Leute auf dem Boden herum und ähm, vor einer Tür steht sowas wie ein Koch, würdet ihr meinen. Es ist kein Wirt, es ist äh, sowas wie ein Koch, zumindest... Hat er so eine weiße ähm, Schürze an und da ist viel Blut drauf. Ihr hofft einfach, dass es der Koch ist. Ja, ist dieser Landsland gerade hier? Landsland? Ja. Den habe ich seit drei Tagen nicht mehr gesehen. Hatte seine letzte Zeche nicht bezahlen können. Beinerlicher Bastard. Aber mir wie war nochmal der Weg? Geradeaus und dann nach rechts irgendwo. Ja, und so könnt ihr der hageren Beschreibung folgen und trefft dann tatsächlich äh, die Beschreibung relativ gut auf eine Hütte mit einer äh, windschiefen Fassade und die Tür hängt in den Angeln. Und tatsächlich, ihr könnt leises schluchzen aus dem Inneren hören. Äh, es ist stockdunkel darin. Ja, äh, Boltak Zulamin, der Weinerliche gehört ganz ruhig. Ja gut, äh, dann äh, will ich mal. Ja, ich würde die Tür aufstoßen. Hallo, bist du Lanzlind? Äh, ich hab doch bezahlt, ich hab doch bezahlt. Ja, das ist schön. Darum geht's mir aber gerade gar nicht. Was ist denn das für ein Gestank hier drin? Mein Bein. Ist oh. Das ist mein Bein. Äh. Was ist denn mit deinen Beinen? Du kannst in diesem Halbduster mit deinen äh, Zwergenaugen erkennen. Da sitzt wohl äh, jemand auf dem Boden. Äh, Möbel gibt es hier drin nicht. Äh, du siehst aber auch er hat zwei Holzbeine. Äh, eins versucht er sich wohl gerade irgendwie reinzudrehen. Du siehst auch wohl Splitter und Blut. Und äh, er hat auch eine, eine Hakenhand. Seine andere fehlt wohl gänzlich. Also ihm wurden die, äh, die Arme und auch die Beine wohl entfernt, warum auch immer oder wie. Aber das erklärt zumindest, warum er auf Schiffen oder auch jetzt hier in dieser in dieser ja, Piratenabsteige nichts mehr findet. Oh, Das sieht aber gar nicht gut aus. Junger Mann, hast du Durst? Er ist so um die 50, würdest du meinen. Das ist egal, äh, ja, ich, ich habe äh, ich, hab, ich hab Durst. Äh, hier, nimm erstmal einen Schluck aus meinem äh, Trinkschlauch. Ähm, ja, ich würde äh, den Trinkschlauch mit dem äh, sehr reinen Wasser... Wasser ja. Genau. Ja, und wird er, ihm was davon reichen. Ja, er trinkt, er trinkt, er trinkt und äh, setzt dann ab. Und äh, trotz dessen, wie seine Gestalt aussieht, äh, huscht tatsächlich doch sowas wie ein letztes Lächeln über seine Lippen. Gibt dann gibt er dir den äh, Schlauch zurück. Hab dank. Hab dank. Oh, doch nicht dafür, doch nicht dafür. Ähm, nun, Lanslind, äh, wir sind nicht ohne Hintergegangen hierher gekommen. Ähm, äh, nichts, nichts Böses, nichts Böses. Ähm, also wir wollen euch kein Übel und kein Leid und ähm, wenn, wenn ihr uns helft, dann äh, wird Abelmir euch, das ist der Magier da draußen, äh, sicherlich ein paar, ähm, ein paar äh, Münzen geben können. Nicht wahr, Abelmir? Du kannst dem Mann ein paar Münzen geben. Warum soll ich das tun? Ja, weil wir gute Freunde von ihm sind und etwas von ihm wissen wollen. Hat er uns denn schon geholfen? Ich der würde mal Abelmir langsam in die kaputte Hütte schieben. Wie groß ist die Passemtoilette rein? Keine Ahnung. Also, äh, wenn ihr jetzt da drin steht, dann ist die Hütte voll, ja. Also, ich möchte nicht in die Ach, Hütte Ich zum Schornstein raus. Ich möchte Abel mir langsam in die Hütte reinschieben, <lacht> selber die Hütte aber nicht betreten. Ja, wenn du, wenn du Abel mir reinschiebst, dann merkst du auch, dass du die Tür wirklich halten musst, sonst fällt sie tatsächlich ab. Was für eine zauberhafte Umgebung. Ja. ja. Ihr wohnt ihr hier oder ist äh, euch äh, das auf den Kopf gefallen? Nein, nein, ich wohne hier, ich wohne hier. Ähm, wenn ihr wenn ihr bezahlt ich sage euch was ich wissen kann also was ich was wollt ihr denn von mir also es geht uns darum jemand hat uns gezwitschert, dass du aus dem gefängnis ausgebrochen bist und wir wollen alles darüber wissen er erzählt uns zu zittern junger mann Dieses junger mann. Maul. Ganz, ganz ruhig welches maul ich würde ihn erstmal versuchen wollen zu beruhigen. Kalk und ihm, ähm, genau. Also das Kunde Wasser hat schon, hat schon gut geholfen. Ähm, und du merkst, dass das ein tief eine tiefsitzende Erfahrung ist, die er da wohl in den Kerkern gemacht hat. Ähm, aber die Furcht ist echt. Alles klar. Ähm, dann würde ich ihn fragen. Ähm, hört zu. Wenn ihr darüber nicht sprechen wollt, ist das in Ordnung. Aber vielleicht könnt ihr eure Gedanken mit mir teilen. Wäre es für euch in Ordnung, wenn ich versuche, euch etwas Linderung zu verschaffen? Ich will nicht daran denken. Ich will nicht daran denken. Ich will einfach nur noch meine Ruhe. Hm. So, irgendwie... Irgendwie kann ich das ja schon verstehen, aber wir müssten wirklich wissen... Wie man in das gefängnis reinkommt damit wir die insassen befreien können Ihr wollt sie befreien ja natürlich dann nimmt dann den dann nimmt den gang im, äh, im süden er dann wurde süden. er wurde er wurde von einem dämon gegraben mhm. dämon. alles klar ähm, wie viele hörner hat der dämon ich weiß nicht, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Ich habe ich, ich hab nur das Fressen gehört. Das Fressen durch die Steine. Und, und dann, ich habe Borberat gesehen. Borberat war oh. da. Ja, das kenne ich. Ich habe ihn auch schon mal gesehen. Ja, also eigentlich schon zweimal. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber ihr seid entkommen. An euch das dort angetan mit den Händen und den Füßen? Das waren die Oger. Das waren die Oger. Oh, äh, ja, die sind furchtbar. Ähm, ich kenne Oger. Ich bin mal einem begegnet. Sie, Beine. Sind, sie sind riesig. Und schwarz und... Sie, sie sind so intelligent. Ich habe meine Mutter hören. Meine Mutter war Ritterin in Andergast. Und sie, sie, sie erzählte mir Geschichten davon. Aber sie, sie schimmern alle nicht. Ja, sie waren ja nicht schwarz. Also, in den Geschichten waren sie nicht schwarz. Aber sie sind dämonisch und sie fressen uns alle. Dämonische Urge, aber mir sagt dir das was? Es gibt Geschichten über einen Dämonischen, aber ich glaube nicht, dass das auf diesen Oger zutrifft, vermute ich. Sie sind mit Borberat gekommen. Sie sind mit Borberat gekommen und Gondrik wacht über uns. Mhm. Gondrick ist der Name dieses Ogers? Er ist einer von ihnen. Er ist einer von ihnen. Er ist, er, er, er ist der, der Meister von Rulat. Und äh, er, äh, er er die anderen Oger und die Piraten. Alle, alle. Ja, also, also wenn wir du, ihn, erst mal. Wenn wir habt ihn keine Furcht, ihr müsst nie wieder dorthin zurück. Sie haben sie gefressen. Dieser Gang im Süden, wo genau fängt er an? Äh, äh, äh, äh, das, da ist ein Hügel, ein Hügel. Äh, man, man, man kann es von außen sehen, wenn man, wenn man weiß, dass man ihn suchen muss. Äh, äh, ähm, er ist versteckt, er ist zugewuchert, aber man kann es auch sehen. Die dämonischen Spuren sind da immer noch. Sie haben sich durch den Stein gefressen. Und ihr seid durch diesen Tunnel im Süden aus der, der Feste entkommen, aus dem Gefängnis. Wo führt dieser Tunnel genau hin? Er, er führt in den Südtrakt, in den Südtrakt, da wo ich eingesessen habe. Sie machen die Jagden, sie machen die Jagden. Sie lassen Gefangene und die Sklaven frei und, und jagen sie einfach nur zum Spaß. Mhm. Wie viele Wachen sind es etwa? Äh, ich weiß nicht. Zehn. Zehn und die Urga. Äh, sie, sie haben nicht viel Bewachung, weil er, er ist ausbruchssicher und, äh, und einbruchssicher ihr könnt da nicht einbrechen gibt, oh. es, gibt es noch spezielle Gefangene die dort verweilen oder also, solche so wie euch ich hatte nicht Kontakt mit den viele, viele Frauen viele Frauen und, und, und Seefahrer aber ich habe nicht Kontakt mit den. Im, im Ostflügel sitzen die Raben uns ein die Raben uns und, und, und Udalbert, Udalbert von Wertling sitzt da und äh, äh, äh, Answin von Rabenmund sitzt da. Was? Ja. Welcher? Noch einer? Äh, wieso noch einer? Der Answin von Rabenmund sitzt da. Er sitzt zum Ostflügel. Zusammen mit Udalbert von Wertling. Habt ihr ihn gesehen? Oder habt ihr nur von ihm gehört Gerüchte? Äh, nein. Aber die anderen Rabenmunds, man, man hört viel von ihnen. Da sind eins, zwei, vier Rabenmunds sind da. Aber ich habe sie nicht gesehen, das ist ein anderer Flügel. Ich war im Südflügel, bei dem Gang, versteht ihr? Und die anderen sitzen im Ostflügel, von da aus kann man nicht fliehen. Wie lange ist es schon her, dass ihr entkommen seid? Äh, 5 fünf. fünf Jahre. Ich verstehe. Nun, wenn die Raben uns im Ostflügel sind, dann ist das wahrscheinlich der Ort mit den Hochsicherheitsgefängnissen, oder? Alles ist Vermutlich. hochsicher. Das Einzige nur wegen diesem Dämon im Stein. Sonst, äh, sonst, sonst kommt man da gar nicht rein. Es gibt einen, einen großen Wachraum, der direkt in der Mitte ist. Da, da sitzen sie und, und kochen und fressen und schmatzen. Also zehn Wachen und die Oger. Ja. Na, das sollten wir hinkriegen, oder? Gondrik ist ein Riese. Nun ist der Anger. Ja. ja, aber er ist riesig. Aber ich bin sehr klein. Es wird sehr schwer für ihn, mich zu packen. Hm. Sie Verstehst sollte, du? Ihr sollt übrigens etwas mit euren Prothesen tun. Sie sehen nun ja nicht besonders gut gefertigt aus. Habt ihr das selber gemacht, oder? Die eine habe ich vom FAT-Tempel, Die anderen hat mir vor zwei Jahren einen, einen Händler geschenkt. Und die sitzen Opfer nicht besonders gut, oder? Nein, sie tun weh. Nun, ich könnte euch Abhilfe verschaffen. Dafür müsst ihr ja mitkommen auf unser Schiff. Äh, ich kann nicht mehr zur See fahren. Ich habe keine Hände. Nun, wir finden sicherlich eine Verwendung für euch. Dann müsst ihr mich tragen. Ähm, ist so euer Schiff im Hafen? Gewissermaßen. Ja, so. Etwas außerhalb. Der Große sieht kräftig aus, er kann mich tragen. Ihr seid ein Korken weiter oder? Ähm, ja, aber Abel mir wollte sehr viel an seiner körperlichen Stärke arbeiten, Abel mir. Und ich kann ihn nicht alleine tragen. Ich war nicht bis zum Schiff. Ja. Ist hier in der Einfluss in der Nähe zufällig? Nein, nein, nur die Straße. Kein Fluss, aber hier ist, wir sind am Meer. Wir können ihn auch schleifen. Können wir, Hand können wir einen Handkram organisieren? Etwas in der Art. Ja, ja, ja bestimmt. bestimmt. Ich würde. Bevor er mich schleift, aber den müsst ihr bezahlen. Ich würde mich mal zu Seppetio runterbeugen. Könnt ihr den Mann nicht irgendwie sauber machen? Ihr könnt doch das hier ein bisschen mit euren Fingern wedeln. Definiert sauber machen. Ja, weiß ich nicht. Abel mir macht das manchmal. Das sieht ja nicht mehr so aus wie jetzt, sondern. Nun, warum bittet ihr denn? Nicht Abel mir darum. Er kennt <lacht> sich besser aus, so als Eurasia. Naja, ich dachte, ihr könnt auch sowas. Ah, nun gut, nun gut. Soll keiner sagen, ich würde nichts für euch tun, hm? Ja, Na, meine, meine Mutter wird es euch danken. Wenn wir jemals nach Andergast kommen, wird sie es euch danken. Ihr haltet das. Wie hey, gibt's am Stab dem nächststehenden Vertrauenswürdigen? Pryos, Pryos wird es euch danken. Ich bin Adelich. Er kramt kurz in seiner Gürteltasche und, und holt ein kleines Lederbeutelchen heraus, aus dem er aus dem er eine Prise Phosphor holt und sie über den Mann streut. Dann also lass mich jetzt mal würfeln, ja? Äh, uh, wenn ich mein, sauber für diese Liste ist zu lang. Dieses Interface wir ist zu viel. Wir, wir lassen uns ein bisschen Zeit, weil uh, wir sind jetzt nicht unbedingt die geborenen uh, Sauberzauberer. Sauberzauberer. Noch nicht so kommt, Und wir haben das die, die Zeitlassen auch gebraucht. Ich, dann, er wirft ihn da drüber, spricht kurz zwei, drei Worte und dann äh, fängt der Phosphor Feuer und in, in diesem, dieser magischen Reaktion brennt er den gesamten Schmutz von dem Mann und lässt ihn. ...relativ sauber zurück. Ja, er fängt auf alle Fälle an zu schreien von der Magie, aber... ...einfach nur aus Furcht, nicht vor... ...Schmerzen. Und dann Ey, stinkt sehr. es etwas weniger. Naja, also, danke, danke. Und mit, dann würde ich ihn mir einfach über die Schulter werfen. So. Sag, sagt einmal, wie ist euer vollständiger Name? Wir haben einen Spitznamen, Lanzlen mitbekommen. Von Andergast, Lanzln von Andergast. Ich bin einer, äh, äh, ich bin verwandt mit dem, mit dem Prinzen von Andergast. Versteht ihr? Nun, ich war noch nie in Andergast. Oh, es ist ein piktoreskes Örtchen. Oh, da kommt dieses Holz her. Wir haben das also beste -Eichen Eichel, Wir haben das beste Eichen, Eichelbier. Wenn wir nach Andergast hm. kommen, werde ich euch, werde ich euch ein, ein, ein Fass davon schenken. Und das beste Schwein meiner Mutter. Das klingt gut. Das klingt sehr verführerisch. Wir müssen noch ein, zwei Dinge erledigen, aber dann können wir euch sicherlich irgendwo absetzen, von wo ihr nach Andergast kommt. Was liegt denn da in der Nähe? Ja, das ist da doch irgendwo beim Horasreich, da fahren wir nicht hin. Ja, ja, ich glaube, Andergast Uras diese direkte Nachbarn. Mhm. Die sind sich auch sehr ähnlich, muss man sagen. Aber wenn wir nach Gareth kommen, ihr dürft nicht Kaiser Hall sagen, dass ich. dass ich bei euch bin. Oh. Moment, aber Rohaya so, oh, oh, ist nicht. doch Kaiserin. Die. Ach so, warum? Naja, äh, weil wir sie gefunden haben. Ist Kaiser Hall schon tot? Ich glaube. Nun ist also, verschollen. Also das, das war so erst waren Scheller und bardo Kaiser und ähm, ich weiß nicht erinnert ihr euch daran ja ja daran erinnere ich mich aber Answin von Raben und hat doch dieses Komplott geführt und äh, ja genau aber Answin hat äh, wie sage ich das freundlich nicht hingekriegt ja er und war deswegen war er doch auf äh, ich habe gehört dass er dass er in einer der Zellen neben uns geschmachtet hat deswegen war er Borberat bei uns er wollte Answin haben ja, aber später war er wieder da. Was? Also. Ja, ja. Es ist viel geschehen seither. Oh. Ja, ich kann euch die Geschichte erzählen, wie ich den schwarzen Drachen bezwungen habe, mit Hilfe von Answin. Ähm, lustige Geschichte, Answin ist tot. Ähm, aber wir haben den schwarzen Drachen bezogen. Bin Im ich Bulltags? der Einzige, der die Pointe hier verpasst hat? Boltags wollen wir schon mal laufen, während du erzählst, weil ich glaube, wenn du fertig bist, sind wir schon wieder am Boot. Oh. Ja, also ich muss ein bisschen dazu ausholen. Werdet das habe ich befürchtet. Während ihr den Geschichten von Boltax Lauscht, die euch selbstverständlich äh, in der einen oder anderen Form bekannt waren, Boltax schmückt sie selbstverständlich anders aus, könnt ihr dann euer kleines Ruderboot erreichen und, äh, nachdem ihr dann übergesetzt habt, auch wieder eure Aviander. Willkommen zurück. Oh. Das Wohl. Ja, es ist immer wieder schön, euer Gesicht zu sehen. Da fühlt man sich richtig heimisch. Weißt du, Ja, das wohl. Äh, Kapitänin, keine Ereignisse während äh, unserer Wacht. Das freut mich zu hören. Wir waren erfolgreich und äh, wir haben diesen Mann mitgebracht. Er hat Informationen über das Gefängnis. Ähm, das ist gut. Äh, ihr habt die Hafe gefunden? Ja, das, das auch. Vielleicht sollten wir diesen Mann erstmal zum Arzt bringen. Tja, dann äh, sie überlegt kurz, ob sie euch äh, ihn abnimmt und äh, weist dann aber auch einfach nur in den Innenraum des Schiffes, wo dann die beiden Schiffsärztinnen äh, auf euch äh, warten, Palmea, Sonja, Leila, die Terponitin und Shanna, Sonja, Leila. Ja, ich würde die da auf ein Bett legen, die beiden anschauen. Guckt euch den mal an, ob wir da noch was machen können. Wenn nicht, Abel mir will da irgendwas basteln. Sonst einfach mal Abel mir fragen. Ah, oh, hier ist so viel. Ja, grauslich. Äh, während äh, du ihn abgelegt hast, schrauben sie schon die ganzen Ersatzteile von ihm ab und äh, tupfen dann mit irgendwelchen Kräutertinkturen die äh, fauligen Stellen weg. Passt auf, er ist aus Andergast und seine Mutter ist mit einem Schwein verwandt oder irgendwie sowas. Aber er wird es euch erzählen. Ja, so kannst du ihn dann zurücklassen und gemeinsam mit den anderen und Havolgard äh, eure Kaplanen ins in, in den Innenraum, äh, ja, der Besprechungs-, das Besprechungszimmer bzw. den Raum der Kapitane gehen. Also ich muss uns insgesamt loben. Das war ein sehr erfolgreicher Ausflug. Ja, wir haben alles bekommen, was wir wollten. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir diesen Gefängnisausbruch über die Bühne kriegen. Richtig. Jetzt äh, eine Frage. Zulamin, wie hast du dir das jetzt vorgestellt, wie wir da anlaufen? Weil da bin ich noch nicht so ganz äh, sicher, wie wir das machen. Ja, da waren wir uns auch noch nicht ganz einig. Ich bin offen für Vorschläge. Wie hier? Nun, wenn es durch einen Stollen geht, dann sollte ich mit ins Gefängnis gehen. Wir gehen alle mit ins Gefängnis, Boltags. Ich können denke Wir einfach auf die Piratenstadt Rulat verzichten und direkt mit dem Beiboot absetzen, durch die Wildnis schlagen und zu äh, zum Gefängnis ich, Tunnel finden. Könnt ihr mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist das Gefängnis nicht direkt bei der Stadt Rulat oder bin ich falsch? Nee, so Nein, wie ich das ein, ein Stück Land einwärts. Genau. Ah, okay. Finde ich einen guten Vorschlag. Der Gang, scheint, der Gang scheint allerdings in Richtung der Stadt zu weisen, aber wohl erst vor der Stadt zu beginnen. Also, ich, hänge nicht, ich hänge nicht daran, Dulat auszulöschen. Wenn ich es richtig sehe, ist Boltex aktuell der Einzige, der daran ein verstärktes Interesse hat. Ja, das sind schon Piraten. Gut. Deine ein Stützpunkt Paligans. Wir können viele von ihnen mit einem Schlag ausschalten. Kapitän, ja, lasst mich kurz ein paar Fragen stellen, wenn es dir so genehm ist. Die Mannschaften, die Dämonenarchen betreiben, sind größtenteils entweder Dämonide oder vollständig dämonische Natur, nicht wahr? Naja, das ja, also, uh. mag sein. Aber ihre kontrollierten Elemente sind größtenteils äh, human, wenn auch Baktiere sind sie trotzdem Menschen und haben menschliche Bedürfnisse. Sie müssen essen, sie brauchen Nachschub. Ebenso brauchen sie den als solches, trotz all ihrer magischen Kraft, Munition und Material. Wenn auch weniger, als wir es auf dem Schiff brauchen. Nicht wahr? Ebenso so die Haus. Unterstützungskräfte der angegliederten Pirate. Was hat das mit dem Gefängnis zu tun? Wenn ihr also endgültigerweise das Ritual von Rudat stört, wo, wenn wir uns nicht gehört haben, eine recht großartige Armada versammelt ist. Wird diese sich höchstwahrscheinlich zerstreuen? Unter der Annahme, dass sie niemand empfinden kann und der sie sofortige Rache nehmen kann. Was denkt ihr also, welchen Hafen werden besagte wer Unterstützungsschiffe und Transporttrupps zuerst anlaufen?